hallo ihr lieben heute bin ich noch mal zurück mit einer ganz kurzen info ihr habt es schon gesehen im bild am anfang es geht um stampin up und zwar könnt ihr aus dem aktuellen katalog im august wie immer bestellen. Ihr könnt natürlich immer bestellen, nicht nur im August, aber im August ist es jetzt so, dass ihr ab einem Bestellwert von 60 Euro einen Gutschein von 6 Euro bekommt. Den könnt ihr wiederum im September einlösen. Da ich sowieso auch noch bestellen möchte, würde es gut passen. Also wenn ihr wollt, gerne noch mal Bestellungen reinschicken. Ähm, ja, wenn ihr mal Kataloge oder so haben wollt, sagt mir einfach Bescheid, dann ordere ich welche und schicke sie euch zu. Ähm, ich habe momentan nicht so viele Kataloge, weil äh, ich einfach auch noch nicht so viele verschicken muss. Deswegen ja, habe ich einfach nur für mich und immer noch einen als Ersatz. Aber wenn ihr welche haben wollt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, dann gebe ich euch auf jeden Fall welche. Gut ihr Lieben, das war schon, nur ganz kurzes Infovideo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.